Die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 bedarf natürlich vielfältiger Schutzmaßnahmen. Wir werden hier in Jena oft gefragt, kann man sich übers Auge infizieren oder welche Auswirkungen hat die Corona-Zeit jetzt auf das Kontaktlinsentragen oder bei Drähnträgern? Generell kann man antworten, dass international in Studien, dass sich die Experten einig sind, dass kein erhöhtes Risiko besteht, sich dass sich Kontaktlinsenträger oder Brillenträger infizieren. Dennoch, man kann es nicht ausschließen, denn eine Übertragung das Auge kann möglich sein. Deswegen ganz klarer Tipp, wie bei allen Bereichen, die wir hier häufig hören, Hygiene beachten, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen besonders wenn man sich ins Gesicht fasst. Das ist natürlich bei Kontaktlinsenträgern wichtig. Ich muss die Linse auf und absetzen. Davor gilt immer, wenn ich mit der Linse hantiere, Hände zu waschen. Aber das sind auch die allgemein gültigen Regeln, die der Kontaktlinsenspezialist mit Sicherheit den Kontaktlinsenträgern mitgegeben hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Beachtung des Pflegemittels und deren Anweisungen. Das heißt Bleiben Sie bei dem Produkt, das Ihr Kontaktlinsenspezialist auch für Sie empfohlen hat und führen Sie die Reinigung, die Desinfektion genau nach dieser Anweisung durch. Werden diese Punkte beachtet, kann ein Kontaktlinsenträger, besonders für eine Atemmaske und Normalerweise noch eine Schutzbrille hat mit der Kontaktlinse natürlich besser sehen. Kontaktlinsen beschlagen nicht. Mit einer Brille ist es häufig so, dass unter der Atemschutzmaske beim Ausatmen dann Lücken entstehen und die Brillengläser beschlagen können.